Man und nicht. Nein, es ist sein Ernst, oder? Nein, e ist nein. So egal. Holle. Nein, was egal. Holle. Es geht um den besten Döner, Mann. Meine Lieben, schön, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge. Ich habe meine zwei unter anderem Lieblingshomies am Start. Lukas. Wie ist Freunde, was geht's? Und Ciao, grüßt Grüß euch, sorry. ihr beiden. Wir haben ein Special-Format. Wir drei. Wir suchen den besten Döner auf YouTube und haben da unsere Kompetenz gebündelt, um endlich mal wirklich eine stichhaltige Aussage zu treffen, was im Moment der beste Döner am Start ist. Und dementsprechend bringt Charo auf seinem Kanal, Lukas auf seinem Kanal und ich auf meinen Kanal seinen aktuell besten Döner ins Rennen und die jeweils anderen beiden bewerten. Da ist natürlich auch Charo, die Folge schon draußen, da bitte unbedingt Beast Kitchen abonnieren und Lukas auch abonnieren, die Folge kommt heute nach mir. 19 Uhr. 19 Uhr, ja und dann suchen wir den aktuell besten Döner YouTubes, sage ich mal, raus. Und fahren jetzt erstmal zu meinen Döner und ihr lasst euch berieseln. Ich habe extra einen raus, muss ich sagen der unbekannt ist und da wird es auch noch ein kleines kleinen Special geben das sage ich euch gleich noch und ja wir sind die Big Three äh, ich sag Big ihr sagt Three. <lacht> <lacht> Ganz kurz, 30 Sekunden Werbung für Rhino Shield, neuer Partner von mir, Handyhüllen. Halt natürlich 100% euer Handy safe, was aber auch geil ist halt bei Shield, ihr könnt eure Hüllen zu 100% individualisieren. Ich habe jetzt Standardvarianten erstmal genommen, Habt ihr jetzt Knöpfchen reingesetzt, das ist das Mindeste. Das sind jetzt ein paar Standardvarianten, ihr könnt aber auch ein Schrift machen. Ihr könnt Bilder auf die Handyhülle machen, Freundin, Hund, wie auch immer. Ihr könnt den Namen eurer Freundin machen, das geht alles. Das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung. Wird mich freuen, wenn ihr da mal raufklickt und weiter geht's im Video. Lukas, ich werde dich jetzt, äh, kann man eskortieren? Ich werde dich jetzt zu meinem äh, Premium-Döner, damit die Community das schon mal weiß. Äh, den Döner, den ich jetzt teste, habe ich... Kurz vor Ladenschutz, wo das Fleisch schon am Ende war, mit äh, Brot, das verbesserungsdürftig war, getestet. Und ich habe jetzt den Besitzer Bescheid hat sich bereit erklärt, hat den Döner gepimpt. Neues Brot, was ich heute zum ersten Mal General teste. Und der Spieß ist natürlich noch prächtig. Was denkst du, wenn du an mich denkst und ich jetzt sage, ich bringe dir den besten Döner jetzt an den Hast du Ruhe Erwartungen? Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Wir sind ja auch hoch ins Rennen gestartet. Gerade schon mit Charus Döner. Mhm. Dementsprechend, let's go. Du wirst gleich Orgasmus kriegen. Okay. <lacht> <lacht> so, wir warten jetzt Schauro, ich habe hier meine beiden Boys schon mal am Start. Du hast keinen Arsch, heute ne? Habe ich nicht. Äh, also bist du zuverlässig? Ich bin zuverlässig. <lacht> du bist überzeugt von deinem Döner, ne? 100 Prozent. Wobei ja. wir heute den Döner so essen müssen, wie ein Holli gerne. Ja, wir müssen stimmt. heute Hollys Lieblingsdöner Okay, machen wir. jetzt. habe ich auch Holli letztes Mal gesagt. Wenn ich die Speisekarte ändere, äh. mache ich Holle-Tasche. Ja. ja, wenn das passt, ah, ja, dann machen wir die Holle-Tasche. Genau. Aber dann müssen wir die dicke Tasche machen, Ali, weil dick, weißt du? <lacht> <lacht> ne, wir machen dünn für mich. Dünn und schmal und nicht so lang. <lacht> guckt euch an, naja. die lassen sich so Zeit, Mann. Ein ja Jetzt noch ganz viele Hier sind wir. Na, Jungs? wir werden alle noch mal vielleicht zusammen einmal rauf. Ich gebe mal Tristan einmal die Kamera schön. Ja. Ich habe den Döner schon gegessen und ich habe das Potenzial gesehen zum besten Döner Deutschlands generell in meinem Ranking und präsentiere euch heute diesen Döner, weil den keiner kennt unter anderem, aber auch weil ich gesagt habe, ich war kurz vorm Schluss setzt mal da. Kali hat extra neues Brot für uns heute am Start neu entworfen für mich und sich, Das könnte der beste Döner Deutschlands sein und unter diesem Format vielleicht. Der beste Döner? Deutschland. Hey. YouTube. YouTube. YouTube. <lacht> ja, Mann. Ja, komm, wir filmen das schon mal direkt ab, Alter. Ja, Lukas, du bist auch heiß, ne? Ja, auf jeden Fall. Es sieht çok güzel aus. sieht, ja. ja. es, es geht um Fleisch. Ja. Wir geben hier unsere Bestes, mhm. dass das Döner auch nach Döner schmeckt. Obwohl Steakfleisch qualität auf, ist. Klar, ist ja 100%. Ja. ja, es ist so, weil wenn ich Steak essen will, dann esse ich. Auf dem Grill ist ein so was. Steak, ja, aber. Ja. Und das wir wollen heute den Döner fressen. Unsere Unser beide Aufgabe es ist es, die beiden reizenden äh, äh, zwei Herren. Von der Qualität und vom Geschmack aus zu überzeugen. wir gucken uns jetzt das Fleisch an, ne? Gerne, gerne mein Freund. Du kannst jeden Tag kommen, du bekommst jeden Tag gleiche Döner und gleiche Geschmack. Lassst ja, ja. da du immer mit Messer ah, ah, Habibi, du kannst ruhig reingucken. siehst du, die Dönermaschine. So, ja, ja. ich hab wirklich richtig Spaß dran. Wie eine Spaß Violine drauf. spielst du, ja, wie genau. die kleine Ostern. Violine. Nee, gib uns, das ist Foodporn hier. Oh. Wie das riecht, ne? Wisst du wie der Soft ausläuft. Einmal oh. Cringe-Moment, oh, damit die Leute wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir sind die Big. Three. Zwei mal mit Zweimal yeah. zwei mal mit dem Was sagt ihr Jungs? Hat Potenzial. Hat Potenzial. Ich merke mir jetzt hier wirklich auch den Unterschied, ne? Zu deinem, Vom ne? Kalb zum Jungbuch, ne? Also gucken wir uns ganz kurz noch das Fleisch um, oh, Mann. Ja, Mann. Ja, rein spaziert. Okay. Siehst du? Mhm. Ja? Schön marmoriert. Es wird aber natürlich auch alles sauber gemacht. Ja, ja, ist ne? klar. Mhm. Ich zeig euch gleich auch, die ist sauber. Aber ich sag ja, euch egal. von vorne an, sagt nicht, was da drin ist. Ihr bekommt nicht so wie was da drin ist. Das ist mariniert. Ich weiß. Du weißt womit? Mhm. Sag ich, sprich jetzt aus. Er weiß das, ich das <lacht> <auch>. <lacht> Ja, du ich weißt, weißt du, Halli? Ich komme so viel rum ja. und ich unterhalte mich so viel mit Menschen, die Döner machen. Ja. Ich war sogar in der größten Dönerfabrik. Der Welt? Ja. Kannst du ja ja ruhig sagen, sag mal. Öl und Joghurt? Nicht. Nein? Nein Wallah. <lacht> <lacht> er <lacht> hat Wallah gesagt. Ja, viele kommen, aber ich mach mit Joghurt, aber nicht meine. Machst du mit Senf? Soda. Sag das, Walla. Da, Wallah, das was da reinkommt, sag ich niemand. Ja, jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn. Das, das, das. <lacht> Guck mal, mein Freund, das wird alles mit Hand gemacht. Siehst du irgendwo eine Sehne? Nee, ne? Du kannst jedes Stück gucken, du wirst nirgendwo eine Dings finden, guck mal. Alles plant raus, ne? Alles, Machst alles. du selber, Halli? Alles. Ich finde, das ist Beeinflussung hier. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Taktik, Taktik! Wenn ihr bewertet, Jungs, wird Harley daneben sitzen. Weil äh, dann könnt ihr die ja, so schwer bewerten. Dann trauen die sich nicht so ja, schlecht zu hören. Mit Dönermesser. Äh, ja, ja, er schärft hinter euch mal ganz kurz das Ding. Ich werde dich einmal kurz vortesten, ja. die getoastete Variante. Dann muss ich schnell entscheiden, okay. was ich den gebe. Noch nicht, weil Ach, so es nicht weil schmeckt. Die Getoastete nicht probiert. Nee, die hat er extra für mich geholt und ich ja. habe es nicht mehr geschafft, die Ach, zu testen. Und ich werde okay. ganz kurz vorher antesten. Ohne Soßen dieses Mal, ne? Du denkst, wir kriegen einen Döner hin, in der Hälfte durchgeschnitten. Einmal mit, einmal ohne. Und okay. dann überlege ich, was ich den beiden Jungs präsentiere. Dann so, okay, kriegen wir das. Okay. Ja, perfekt. Ja. Machen wir einen mit, einen also, ohne. So, so mein Freund. So ist genug, glaube ich, oder? Es ist genug. Ja, auch. Ja. Wir wollten einen ganzen Döner, nicht eine halbe. Ja, sind da, ja, in der ja, es ist nicht mehr genügend Fleisch da, Sharo. Ich habe jetzt mir einen Döner machen lassen, einmal mit Soße, einmal ohne und äh, halt mit dem neuen Brot. Das muss ich einmal gucken, was ich euch anbiete. Ich dachte, du bist immer hier. Nein, heute ist neu ein Ex extra ich das Brot doch entworfen. Rolle, Rolle, wir, wir haben jetzt einmal ohne Soße. Den werde ich testen. Ganz schnell, bevor der kalt wird. So schön sieht der aus hier. Das Fleisch Bombe einfach. saftig, ich sag mal. Das Fett vom Fleisch, das langt schon aus. Das ist so saftig. Schwer. Ja. Ich glaube, der muss ohne Soße. Auch geil mit, aber ohne ist besser. Das Fleisch hat sehr viel Geschmack. Aber andererseits, das Brot ist noch nicht auf den Level. Ich esse das Brot zum ersten Mal, das Brot ist nicht perfekt. Ich weiß nicht, ob besser als letztes Mal, ich kann es noch nicht sagen. Ich sagen. Vielleicht nehme ich sogar das alte Brot wieder. Das heißt, es ist schön saftig. Auch. Tatsächlich auch ein guter Fettgehalt, ähm, dafür, dass Steakfleisch ist. Also, du merkst einfach die Saftigkeit. Die Soße ist zu penetrant, da wird es wieder zum Standarddöner. Das Fleisch muss im Vordergrund fahren. Das ist, wenn dann die Cocktail raus, will schon tatsächlich für die Saftigkeit. Also Jungs, es ist leider zu dem gekommen, was ich nicht gehofft habe. Ich brauche noch mal einen kurzen Versuch, weil es immer noch nicht ganz. Doch, ich muss nein, doch ganz. Nein, nein wirklich. Nein, wirklich. Ja, Träger, nein, das schreibt doch nicht. Nein, nein, ist Sein Ernst, oder? Nein, das e ist nein. egal. Nein, was egal. Holger. Es geht um den besten Döner, Mann. Da könnt ihr doch nicht so machen. Ich muss jetzt noch einmal ganz kurz final antesten. Ihr tut so, als würde es hier um irgendwas gehen, Mann. Ja. Ja. Ich ich Hunger, Das ist alles. Ja. <lacht> Halli, ich brauche noch mal dein altes Brot zum Test. Und ich nur mit Joghurt. nur mit Joghurt. Danke. danke, danke. So sieht er aus. Ich habe jetzt ein altes Brot genommen aus dem Ofen, weil eben das Brot hat mir nicht zu Prozent gefallen. Das war das neue Brot, das war mir zu trocken. Mit Soßen wurde es zum Standard. Du hast nur noch Soßen geschmeckt, das ging nicht. Jetzt habe ich Naturjoghurt genommen. Das ist gut. Zart, das Brot. Luftig zart das Brot. Das ist es. Den Rest sollen die Jungs sagen. Eins ist mir aufgefallen, ne? Was habe ich gebildet? Das dicke Brot. Warum ja. hast du das gemacht? Weil das ist trotzdem das andere war zu komprimiert, hat das trocken gemacht. Das hier wirkt äußerlich sehr präsent, ist aber sehr fluffig. So merkst du merkst auch gleich nicht den Quatsch, aber so ein Röstaroma. ab. Probierst du besser noch Halil, <lacht> <lacht> <lacht> ich schwöre es, ich meine das nicht. Ich glaube, wir nehmen doch das Dünner, aber mit Naturjoghurt. Mit Naturjoghurt. Ja, weil ich merke zum Schluss, das Brot doch zu präsent. Kein Problem. Ja, ganz kurz, Jungs, ich habe doch nochmal umgeschwenkt. Das Brot war mir doch zu sein, aber der kommt gleich. Ich habe jetzt die Kombi aus den ersten und den zweiten genommen. Cool, ich glaub, äh, Wir kriegen den Flug äh, nicht mehr. So. Ich sag nichts mehr. Du hast den Vogel abgeschossen, Ey, dass du nicht noch mal auf die Weide gegangen bist und dir die Kuh ausgesucht hast, die da hängt, äh, Das ja, ja, ist alles wirklich verständlich. <lacht> aber ihr merkt uns das ist doch gut so. Ich nehme das ziemlich ernst, das Thema, ne? Absolut. Ja, man merkt, wenn man sich da einmal reinsteigt und einmal hin und her entscheidet, dann ist man in diesem Ding. Ich glaube, Paul geht heute als Produktentwickler nach Hause. <lacht> das Ding ist, den Döner, den ihr jetzt esst, habe ich so nicht mal probiert. Der Willst du auch noch Tristan? Oh, nein, danke. Ja, mach macht nochmal so, mach noch so einen wie, wie für die Jungs, für uns beide. Wir teilen uns. Ich werde nur ein, zwei Mal abbeißen, Tristan, weil ich habe dreieinhalb noch fast gegessen. Ich <lacht> war dabei. Da ist er. Wir haben ihn am Start. Lukas, das ist Bitte das, was schön. ihr jetzt testen Bitte sehr. Wir nehmen den Lack am Also okay. kein Kraut, wirklich nur Tomaten, Zwiebel, Petersilie. Ja, ja das ist das unsere Zicken. klassische. Warte mal, kannst du Arbisch. ein Stück noch nach links äh, äh, schauen? So, genau. So ist perfekt. Du tust jetzt wieder ein Essen? Vierter Döner einmal. heute. Ich gebe meine Bewertung ein, bevor ihr dazu was sagt. Die wird nicht reingenommen. Nur, dass ich danach mein Senf dazu noch geben kann. Man muss auch sagen, ganz anders aufgebaut als der von Charo. Man hat deutlich mir mehr Soße als bei Charo. Und es sind hauptsächlich dieser Zwiebel- und Tomatensalat als Ergänzung zum Fleisch. Ein bisschen Petersilie, also nicht so viel Gemüse wie bei Charo. Mm -hmm. ist auf jeden Fall auch das Fleisch auf jeden Fall der Hauptakteur. Und man merkt, glaube ich, die... Jungbulle. Merkt man, ne? Merkt man, da ist direkt wieder dieses ähm, strenge Fleischgeschmack ist mm -hmm. da drin, ne? Das ist das, was du, glaube ich, magst. Ja und nein. Ich weiß nicht, ob man das schon vorwegnehmen kann oder nicht. Dafür war dein Fleisch halt wesentlich zarter. Es wird schwierig, das sage ich gleich schon mal. Ich bin ich habe dich sehr, sehr lieb. Ja. Aber ich glaube, wir werden uns nicht einig machen. Wir es nicht, nicht einig. Das Brot auch geschmacklich finde ich super. Und vom Verhältnis so zum Fleisch und zum Brot. Aber es hält auch wieder ein bisschen schlechter als dein Brot. Dein Brot hat ein bisschen besser zusammengehalten. Ich finde es im Gegenteil, ich finde es zu so mächtig. Das Brot ist auch dominant. Finde ich auch, muss ich dazu sagen. Ja, ja. finde ich auch. Dominanter mhm. als bei dir. Das habe ich letztes Mal eben bemängelt, das ist jetzt neues Brot, weil ich letztes Mal gesagt habe, wir brauchen neues, das alte land nicht für den besten äh, Döner Deutschlands. Jetzt haben wir das bekommen und wir gucken, was die beiden Jungs sagen. Danach werde ich meinen Senf auch noch dazu geben. Olle, du machst es mir nicht einfach. Nee, ne? Nee, mir auch nicht. Macht anonym bitte in euer Handy die Bewertung ja, rein. Muss noch tippen, ne? Ja, ich weiß. Du überlegst noch, ne? Wenn du noch ein bisschen überlegst, kannst du direkt noch den Preis für ein neues Flugticket mit einnehmen. <lacht> du <lacht> oh, hast es mir wirklich nicht einfach gemacht mhm. und äh, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ähm, weil du bist so, so ein Feinschmecker, du kommst so viel rum und ich bin mir sicher, in deiner Liste ist safe ein besserer Döner mit drin, hundertprozentig. Und ich frage mich, warum hast du mich hingegangen? Ich wirklich, ich hab dich wirklich sehr, sehr lieb, ich habe eine gute, glatte Zwei. Wirklich? ja Aber großzügig mit dem Auge mhm. zugedrückt. Steakfleisch hört sich immer gut an beim Döner, mhm. aber ich sag, für Döner ist das vollkommen das komplett falsche Fleisch. Viel zu fest. Mhm. Weißt du, ich meine, das muss wirklich so, so, so ein Hauch sein. Ja. Du musst schon durchgucken können beim Döner. Weißt wie ich mein So ja. mag ich das. Die Zusammenstellung fand ich aber auch wiederum gut, weil das Fleisch war wirklich gut gewürzt. Der ungewürzte Naturjoghurt hat da wunderbar mhm. dazu gepasst. Und äh, mich kriegst du auch glücklich okay. mit Tomate, Zwiebelchen, ein bisschen Sumat Petersilie. Das, damit gewinnst du mich immer. Sorry, ich, ich muss das einfach <lacht> loswerden, bevor Lukas kommt. In meinem normalen Ranking hatte ich letztes Mal eine 8, 9 bekommen. Hätte ich dieses Mal eine 8 gegeben. Ich hätte das einen deutlich aber. besseren Kandidaten noch ich gehabt dieses Mal, mal das ab. Das mal. <lacht> ich hätte echt du fest. hast dein okay. Bestes gegeben. Lukas, auch rein. Wir haben 2,9. Ich kann es auch ganz einfach begründen. So das erste, was halt direkt mein Minus war, war Oregano. Was ich aber gefeiert habe, ist einfach die Konstruktion an sich, das Verhältnis aus Brot zu Fleisch, zu Salat. Wir hatten nur Petersilie, Tomaten und Zwiebeln, das, das finde ich immer nice. Aber ähnlich wie Charo, folgende Begründung. Ich sage nicht, dass Steak nichts auf dem Döner zu suchen hat, aber das, das Marinieren ist extrem wichtig beim, beim Steak. Man muss so gut marinieren, dass das Steak so zart wird, aber das Fleisch trotzdem zart ist wie kalt und es muss auch dünn geschnitten sein. Hier ist es einfach ein bisschen, ein bisschen zu dick, zu bissfest. Dann ist es wie ein Steak, auf das du beißt. Ist eben das, äh, die Minuspunkte, aber ansonsten eine glatte 2. Finde ich völlig fair, kann ich alles nachvollziehen. Ich habe nur eine Z in meinem Ranking. 2,3 in Schulnoten gegeben. Eins ist das Beste, weil er mich selber heute enttäuscht hat. Letztes Mal war besser, Fleisch mm. komplett paket war besser. Er hat mich selber er halt heute. gerade selber gesagt hat ja. da drin, er achtet darauf, dass das Fleisch immer gleich ist. Keine Ahnung, es war deutlich besser. Du hast ja 2,3. Ja, das geht aus der Bewertung raus übrigens. Das gehen wir ja, die ja, beiden. Ich richtig. wollte euch nur zeigen. So, Halli, für dich das Feedback, du hast 2,0 Punkte von den Jungs gekriegt in Schulnoten. Eins ist das Beste von ja. sechs. Ich habe sogar diesmal nur eine 2,3 gegeben, weil er war besser, der Döner. Frag mich nicht warum. Das Brot, immer noch das gleiche Problem, nicht besser, nicht schlechter, aber das Fleisch war letztes Mal zarter bei mir. Aber nicht falsch verstehen, ist immer noch eine gute Note. Ein sehr lecker Döner, ja. aber wir suchen ja den, den besten Döner. So, ja. da hat es heute leider nicht für gelangt, wollte ich okay. dir nur Bescheid okay. geben. Okay. Kein für die nächste Folge wenn wir so eine Community-Folge drehen wollen. Da haut ihr hier in die Kommentare euren besten Döner rein und wir werden das Top-Kommentar meines Videos auf meinem Video abchecken. Das Top-Kommentar bei Lukas Video auf seinem Kanal werden wir auch abchecken und entsprechend bei Charo auch Und dann danke euch und danke euch fürs Zuschauen. Wir müssen den Flug erreichen. Wir müssen den Flug erreichen nach Wien. <lacht> Let's go! <lacht>